Hallo ihr Lieben, mein Name ist Gina Kagoscha und heute schauen wir uns gemeinsam den Coaster Step an. Unser Coaster Step besteht aus drei Schritten. Wir haben ein Rück, wir haben ein Schließen und wir haben einen Schritt nach vorne. Diese drei Schritte sind in der Regel getimt wie unsere Triple Steps. Das heißt, wie letzte Woche beim Sailor-Step oder davor beim Shuffle- und äh, Lock-Step, haben wir hier wieder geteilte Zähler. Zwischen der 1 und der 2 ist ein Und. Das heißt, wenn ich diesen, diesen Coaster-Step zähle, haben wir 1 und 2. Beim Coaster-Step gibt es einige Dinge zu beachten. Das erste wäre, wir nehmen unser Gewicht mit nach hinten. Das heißt, ich nehme meinen Schritt hier nach hinten und ich schließe meinen, anderen, meinen nächsten Fuß ran und muss auch mein Gewicht mit raufnehmen, denn ansonsten kann ich nicht den Fuß hier wechseln, um wieder nach vorne zu gehen. Dabei muss unser Körper allerdings tendenziell etwas vorne bleiben, weil wir wollen ja wieder nach vorne zurück. Wir haben einen Richtungswechsel. Wir gehen zurück, wir schließen ran und wir nehmen den Schwung mit, um wieder nach vorne zu gehen. Um euch das Leben dabei ein bisschen einfacher zu machen, achtet darauf, dass eure Fersen hier oben bleiben. Wir gehen zurück, die Ferse bleibt oben, ich nehme den nächsten Fuß ran, die Ferse bleibt wieder oben. Und wenn ich jetzt nach vorne gehe, gehe ich nicht über Ferse, sondern ich gehe nach vorne über meinen Ballen und setze dann den Fuß auf. Das macht euch die ganze Sache einfacher. Wenn ich hinten nur platt, platt vorlaufe, ist es vielleicht gelaufen und ich habe mein Gewicht transferiert, aber ich äh, komme aus dem Fluss. Wenn ich, wenn ich hinten die Füße hochlasse und den letzten mit dem Bein ansetze, bleibe ich im Fluss und kann direkt mit dem nächsten Schritt weiter tanzen. Dasselbe gilt natürlich auch, wenn ich einen Coaster-Step mit Cross habe. Das heißt ein Coaster-Cross. Ich mache Coaster-Cross. Gehe also hinten auf meine Füße rauf, habe die Ferse oben, gehe wieder hinten mit Ferse oben rauf und mein cross ist leicht gedreht, so wie wir es bei unseren Kreuzschritten schon hatten. Gedreht in die Diagonale, aber ich gehe mit meinem Ballen erst, um dann den Fuß abzusenken. Um das Ganze nochmal nach vorne zu machen, ich habe mein Coaster Cross. Ich hoffe, ich konnte euch wieder ein kleines Stückchen weiterbringen. Wenn ihr noch Fragen habt, nutzt die Kommentare. In der nächsten Woche geht es um das Thema Hitch Hook. Kick und Flick. Wenn euch gefällt, was ich hier mache und ihr immer auf dem neuesten Stand sein wollt, wenn neue Videos online kommen, dann abonniert doch einfach meinen Channel. Ich freue mich darauf und wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao.